you mm -hmm. Jetzt kommt genau. vor mir sehe ich schon eine der zwei Burgen von Weinheim, da sind wir jetzt auch gleich. Mir ist die Weschnitz. Ich fahre in Birgenau. Jetzt ist auch schön der Weschnitz entlang. genau, da ist jetzt die Westnitz schön breit hier, Schau. So, wir verlassen hier genau. Nach Weinheim sind es noch drei Kilometer. Rechts neben mir die Bundesstraße. Ja, ich wollte jetzt gerade hier nichts sagen, weil die Leute vorbeigekommen sind. Aber äh, links neben mir ist die sehr. Wir sind in Baden-Württemberg Die Odenwaldbahn drüber gefahren. Jetzt haben wir Weinheim erreicht. Da fließt jetzt die Westschnitz. Da fließt jetzt die Westschnitz aus dem Odenwald raus. Also ich sag's nochmal jetzt, wir haben jetzt Weinheim erreicht. Da fließt jetzt die Weschnitz aus dem Odenwald heraus und geht dann durchs, durchs Hessische Ried. auch die zwei Burgen statt. Bis hier ist die Burg Windeck, die liegt weiter unten. Ganz da oben kann man dann die Wachenburg sehen. Jetzt befinden wir uns auf der Wischnitzstraße bin ich wieder am Bahnhof in Weinheim wo ich heute mit Zug gestartet bin und hier fließt die Wäschnitz wieder unter weiter. und danach teilt sie sich dann in alte und neue Wäschnitz. Ich bin jetzt auf der anderen Seite vom Bahnhof hier. Ich bin jetzt an der alten Weschnitz. Ich habe mich jetzt entschieden die alte Weschnitz weiterzufahren, bevor die alte und neue Weschnitz wieder zusammenfließen. Ich habe jetzt hier in Weinheim noch mal meine Getränkeflaschen aufgefüllt und jetzt geht es gleich raus aus Weinheim Richtung Lorsch und dann weiter einhausen. Ein Blick zurück auf Weinheim. Da kann man noch mal die zwei Burgen sehen. Schön. Wieder rechts die Burg Wendeck und links die Burg die Wachenburg. Musik Hinter mir nochmal ein schöner Blick auf den Odenwald. Dieser Radweg hier schön an der Westschnitz entlang, da geht jetzt schon eine ganze Weile so. Es macht es Spaß hier zu fahren. da wo die Bäume da drüben sind und die Bauernhöfe oder was das ist, Aussiedlerhöfe, da fließt die neue Weschnitz. Also die beiden fließen hier schön parallel entlang, bis sie dann weiter vorne, ich glaube bei Hüttenfeld, wieder zusammenfließen. Hier nochmal ein schöner Blick auf den Odenwald. Wirklich sehr schön hier jetzt. Hier ist auch ein kleines Stauwerk. Das ist jetzt hier bei Hüttenfeld. Da geht es nach Hibbenheim, ja von hinten. hier her, hört der asphaltierte Radweg auf, geht dann ein Feldweg weiter neben der Westschnitzel, werde ich jetzt da trotzdem mal fahren. Ja, der Vorteil von dem Feldweg hier, wo ich gefahren bin, hier ist es wenigstens schön ruhig. Ja, hier geht es leider nicht mehr weiter. Die Schafe lassen mich hier nicht durch. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich umdrehe, Bundesstraße fahr, Oder hier am Feld vorbei mache. Ah, da vorne ist ein Radweg. Ja, den nehme ich, den nehme ich. ein Stückchen zurück wieder. Und dann gehen wir zum Radweg. Die Schafe lassen wir Google. Rugel. So, jetzt bin ich auf dem Radweg Richtung Lausch. Da vorne sind noch mal die Schafe, aber abgezäumt war. Jetzt suchen wir suchen uns dann wieder unseren Weg zur Wäschnitz. Wir verlieren es auf jeden Fall nicht aus dem Auge. So, hier geht's noch mal rein zum Kloster Hagen. Da gucke ich auch noch mal kurz rein. Das Frauenkloster wie es aussieht wird es gerade saniert. Jedenfalls ist es ein ganz recht netter Rastplatz hier. Familien mit Kindern können hier schön Fußball spielen oder auch was anderes. Jetzt bin ich hier in Lorsch. Versuchen wir wieder an die Weschnitz zu kommen. So, hier haben wir sie also doch wieder: die Weschnitz. Ah, die Herrenbrücke. Vorne oh, ist Turm. Da gehe ich mal kurz hin: der Hans-Ludwig-Turm. Da gehe ich mal hoch. Ja, von diesem Turm aus, hier hat man einen schönen Ausblick auf die Starkenburg in Heppenheim. Ja, ja, die Herrenbrücke hier bei Lorsch. Ob da wohl nur Herren drüber gehen dürfen? Ah, ich glaube es nicht. <lacht> Wir befinden uns hier an dem Hauptabsparbauwerk der alten Rechnitz. Hier gehe ich jetzt gleich mal hoch. Hier sind die, die alten und neuen Rechnitz. Brücke. Hier geht es ja nach ziemlich in aller Richtungen. Heppenheim, Kurs und so. Und ich gehe jetzt hier wieder weiter. und gucken, wie man hier an der Wäschnitz langfahren kann. Über die Keks drüber gefahren. Hier geht genau so ein schmaler Pfad auf dem Damm entlang. Genauso wie man es wollen, genau nicht der Wischnitz. So wäre es immer perfekt. Ist aber nicht so, leider. Nächste Brücke und es geht langsam weiter nach Einhausen. Leider nicht. Hier ja. sind die Bahngleise im Weg. Sind die Bahngleise. Hier sind wir jetzt an der Wattenheimer Brücke. Hier hat die Renaturisierung der Weschnitz stattgefunden, vor einigen Jahren. Hier an dem Aussichtspunkt ist nochmal alles genau erklärt. Auf so Tafeln. Ich habe jetzt Einhausen erreicht und bin wieder genau neben der Wischnitz. Ich fliege jetzt direkt durch Einhausen durch. Und genauso fahre ich jetzt auch. sich die Enten gut gehen. Thanks. Cool. Du aus? Du ja, ich war mal kurz hier an der Kirche in Einhausen in einem Eiskaffee vorbei. Hier ist natürlich bei dem Wetter überall was los. Und, äh, vielleicht die Tour erst Sonntags nicht machen sollen. Außen verlassen. Jetzt geht es auch wieder mal einen Feldweg weiter an der Weschnitz. Für mich geht es wieder hier weiter Richtung Biblis und dann in die Rheinebene hinein. Dann haben wir es bald geschafft. Da geht ein ganz schmaler Steg. Mit dem Wischschnitt rüber kommt man dann schon Richtung Maria Einsiedel und ganzheim. Wir fahren jetzt aber mal weiter Richtung Biblis. Der Blick hier auf, die, auf den Steg. Auf der anderen Seite ist dann so ein Sender. Oh, da vorne sieht man schon die Biblis. Ja, Kirchturm ist das. Und dann weiter sind wir in Biblis. <Musik> So, Biblis ist auch erreicht. Ich gehe jetzt mal zum Joshua von meinem Neffe, der Sohn. Der wohnt nämlich ziemlich in der Nähe von der Weschnitz hier in Biblis. Und ja, da gucke ich mal vorbei jetzt auf jeden Fall. <lacht> von Florian. Okay, hier durch. Ab zum Joschi. Ja, jetzt bin ich hier genau im Biblis an der Weschnitz hier beim Joshua. Jetzt haben wir einiges zurückgelegt. Der Yoshi hat mir jetzt gerade noch einen Tipp gegeben, wie ich zu der Mündung am besten komme, weil hier geht es nicht weiter. Hier haben sie es abgesperrt. Ja, da müssen wir jetzt Richtung Wattenheim fahren und dann Richtung Atomkraftwerk. Das finden wir schon, oder Joschi? Ja. ja. Kein Problem. Ja, auf geht's. Ja. Dann machen wir noch ein kurzes Stück durch Biblis durch. dass wir wieder auf den rechten Weg kommen. So, jetzt verlassen wir Biblis. Links neben mir sind so Bergen. Da hinten dran ist der See von Biblis. Und da hinten dran Boah, da verläuft die Wäschnitz. Lauter Fischer hier. Merkt man gleich, dass wir am Gewässer sind. Vor uns liegt genau das Kernkraftwerk Biblis. Und da hinten dran fließt dann auch die Weschnitz in den Rhein. Vor uns liegt Wattenheim. Und da sieht man auch schon wieder den Wäschnitzdamm vorne ist eine Brücke, wo es über die Wäschlitz geht. Jetzt sind wir mal wieder auf dem schönen Radweg hier. Dann wird aber, denke ich mal, nicht bis zum Schluss so weitergehen. Gut wär's. Auf jeden Fall kommen wir da vorne dann noch in den Steiner Wald rein. Nicht mehr weit bis zur Mündung jetzt kann man hier super mit dem Rad fahren. Hier nochmal der schöne Radweg. Und da hinten ist Biblis, da sieht man die Kirche schön. Ja, ich bin schon wieder ein ganz schönes Stück geradelt hier. Da muss auch noch in Steinerwald noch reinkommen auf jeden Fall. Jawohl, hier ist die Brücke, wo ich gemeint habe, Steinerwald. Ob wir da ganz bis zur Windung hinfahren können oder ob das irgendwie abgesperrt ist vom Atomkraftwerk oder so, ich weiß gar nicht. Werden wir jetzt gleich gesehen. Nicht alles täuscht. Müsste da vorne die Weschnitzmündung sein. Laut Naui auf jeden Fall. Müsste ich eigentlich gerade noch die paar Meter runterlaufen. Vom Damm aus hier. Da gehe ich jetzt noch mal hin. Da ging die Polizei dran. <lacht> es ist geschafft. Hier ist die Weschnitzmündung. War ein bisschen schwierig hier runter zu laufen. Die Polizei hat mich auch schon ganz doof angeguckt. Ja, die fahren hier immer Streifen, die kontrollieren das Turmkraftwerk. Hinten sieht man dann auch schön den Rhein. Nochmal eine Aufnahme hier zum Rhein: und Einiges an Gestrüpfen gehölzt. Mein Fahrrad, da bin ich hergelaufen. Hier ist jetzt auch wieder zurück wenn werden wir die Heimreise antreten. So, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt hier fertig mit meiner Radtour. Hinter mir seht ihr nochmal das Kernkraftwerk. Von der Quelle bis zur Mündung hier in Hammelbach bis Biblis am Atomkraftwerk. Ich habe es mir nicht ganz leicht gemacht, immer, weil ich immer direkt an der Weschnitz entlang fahren wollte. Wenn ihr mal so eine Tour macht, benutzt lieber die Radwege und fahrt nur manchmal an der Weschnitze, Das ist auch eine schöne Tour dann. Ich werde mich jetzt langsam wieder nach Hause machen und melde mich schon wieder bei der nächsten Tour. Tschüss!